Jo, hi und willkommen. Mein Name ist Danilo LP. Und ich bin Metal Mario Master. Wir begrüßen euch zurück zur Mario Party. Ja, auf wir gehen auf ins nächste Brett. Ja. Nachdem, ah. nachdem ich doch beim letzten Mal tatsächlich gewonnen habe, obwohl es am Anfang sehr scheiße für mich aussah. Ja. Das kenne ich. Kennst du das Gefühl? Ja. Hm. Ja, bis auf den, ne? Bis auf den. Ja, ja, ich möchte auf den. Ja, du möchtest auf den, ne? Ja, gut. So, äh... ja, dann würde ich sagen, nehmen wir Luigi und den Affen mit. Ja. Denn diesmal hat Luigi hier seinen großen Auftritt. Denn es geht nämlich in Luigi's Maschinenraum. Setzt die seltsame Maschine wieder in Gang mit drei Sternen. Louis drei. Mechaniker, Mann. Ja. weil der hat nicht nur, ne, der hat nicht nur eine Villa. Jetzt hat er auch noch einen Maschinenraum. Na klar. Warum denn auch nicht, ne? Engine Room. Ja, Engine Room. Ein Neuer Tag, Neue ein Party. neues Brett. Hi. Ja, Dies ist der Maschinenraum. Die Maschine in der Mitte hat nicht genug Energie und funktioniert nicht. Wir müssen eine Energiequelle suchen und sie wieder in Gang setzen. Was wohl passiert, wenn sie läuft? Nehmt euch vor dem falschen der Bau sein. Acht es macht ihm Freude, anderen das Leben schwer zu machen. Er hat ihn überhaupt die ganze Zeit alleine. Eine Ahnung, so. hier machen. Ey. Ja, äh, starte äh, Reihenfolge. Haben wir jetzt nicht dieselbe, dieselbe Konstellation, nur dass ich dieses Mal dritter bin und du vierter. Ja. Also wie letztens immer. Erster, dritter, ja. dann dritter, erster. Start bei Münzen. Los geht's. wo oh, geht's dann lang. Das sieht ziemlich groß aus ja die map ist ziemlich groß auch ziemlich verwinkelt ich bin mir ziemlich sicher es wird nicht wieder vorkommen dass einer von uns hm. erster wird am ende des parts und dann im letzten moment doch noch verliert meinst du nicht nee. bist du dir wirklich sicher da damit Ist das ist wagen, was anderes anzudeuten. Warum hier wie ich es wagen kann, weil es verdammt noch mal so ist. Okay. Ja, cool. Bei der Logik muss ich da eigentlich erster werden. Am Ende ist wenn er der Party. das ja, cool. passiert. Denn? Ja, so. Nein, nein, nein, nein! nein. Oh. Blaub hier. Blaub hier. Dich. Oh. Dich. Ich habe einen Hammer. Ich brauche mich auch den einzusetzen. Stirblock! Finger weg! Nein, jetzt hat Luigi den. den voll eine übergezogen ey. Ich gut. nein das war meins oh, ich war der da mit dem aber hm. ja die äh, die besonderheit äh, an diesem brett die roten und die blauen türen wenn sich immer pro runde Runde äh, öffnen und schließen gar kein sterben ja ich bin auch <lacht> ja du brauchst 20 münzen also du bitte die 20 münzen abziehen und noch was: die ganzen Röhren, die hier sind, sind alle miteinander verknüpft und enden dort. Er klingt ja nach eine Menge Spaß und Verwirrung und Frust. Ja. Jetzt sowieso nicht zum Stern kommen. und dann wieder zu. Okay. Okay. 1 2 3 4 Karte. 1 2 3 4 5 hier. Ähm, dafür brauchst du 20 Münzen, da kannst du halt in der Runde die äh, Türen wechseln. Ah. Aber was ja, halt ähm, 20 Münzen dafür. Da, sonst sonst er ah. so, du hast keine 20 Münzen. Tschüss. nicht. Ja, tschüss. Also du könntest zum Stern kommen. Nee, da komme ich schon. 1, 2, Da schon da und dann nimmt mir sei weg. Ja, wir müssen lang gehen. Hm. Das machst du dich ne? Ah. Da könnte mir alles schon ruinieren, habe ich so Gefühl. Das roten Gesicht raus. Oh, hat keine Münzen. weg. Oh, fahren wir mal. Das ist ein cooles Spiel. Das hm. hatten wir auf jeden Fall noch nicht gehabt. Eben die oh. gleiche Flagge wie der Scheige. Drücke A für die weiße Flagge und B für die rote. habe ich schon mal gesehen. Oh. Der Scheige wird versuchen, dich hereinzulegen, indem er zwei Flanken gleichzeitig hoch. hoch Sei vorsichtig. Na, schon mal mit. Nein. Ah. Tschüss. Ah. <lacht> Warum endet die Welt denn hier? Ah. Ach, mal bist so doof. Ja, du so doch so, ganz eindeutig eine Weiße. Ja, kann man Weiß und Rot miteinander dafür wechseln? Obwohl bei mir macht das so ein Unterschied. Ich verliere sowieso alle meine Münzen jetzt. Ah, die türen sind so ist der ja. <lacht> luigi man wendet sich nicht gegen familien Boah, <lacht> nur zwei ein bisschen wenig man ich wünsche mir auch eher eigentlich auch immer nur was schlechtes, ne? Ja. Das ist <lacht> Nein, ich glaube ich bin hier gefangen. Wieso? Weil der Nein, einzige also. Wen da draußen ist, wenn die rote Tür aufgeht. Ach, er, hat er hatte keinen Bock, dir seine Empfehlung zu zeigen. Und das ist alles so. Na gut, okay, dann nehme ich mir einfach deine Münzen. Tschüss! Nein, <lacht> nein! Oh, es oh, will da ausschneiden! Es ist so wild! Ich habe drei Kinder und kein Geld! Warum kann ich nicht eine Kinder und drei Geld haben? Ja. Ich mache einen komischen Gesichtsausdruck dabei. Ich wurde, äh ich kann das auch nicht. Kann ich gerade sein? Ich bin sowas und nicht gerade. Äh, 90 Aber Da weg. Donkey Kong hat null Punkte bekommen. Wie geht das denn bitte schön? Ich habe keine Ahnung. Ich habe die Füße einfach nicht hinbekommen kriege die füße nicht hin schlimmer sind hände hände kann man zeichnen ah. hm. ja. ich klingt aber auch nicht so wie er jetzt klingt nee. der okay. oh, nee, jetzt nicht mehr. Oh. Ah. Der einzige Weg wäre, nämlich nämlich entweder über die Fragezeichenfelder oder halt über die rote Tür daraus raus. Okay. Bist als würde ich gefangen im ewigen Loop. Ich sehe gerade, du hast die meisten Münzen. Von daher mal der Pisser, ich noch mehr mit nur durch die Tür hingehen. Nein, Was okay. äh, macht der Stern, der gibt mir äh, ein Stern, Spieler. Bin ich nee. spiel Na, mach mal mal. nicht pflanzen dürfen, kommen auch nicht pflanzen dürfen, und den wo oh. Oh, du darfst den Limbo tanzen. Wie macht man das? Ich habe noch nicht <lacht> okay, dann, ja. du den Limbo unter den Stangen hindurch. Lehne nicht zurück und springe vorwärts, indem du A drückst. Aber spring nicht so häufig. keinesfalls keinesfalls A, wenn es aussieht, als könntest du umfallen. Lass den Charakter langsam von der alleine aufstehen. Also nicht so meschen. Okay. Nee, nicht so meschen, sonst wirst du gerade umfallen. Okay. ein stück du kannst kein Limbo tanzen. Ich hätte wohl ein bisschen Mann. mehr messen müssen. Nehme ich an. Ja. Oh also das ist das war wirklich das peinlichste, was ich je gesehen habe. Ja kenne okay, nicht das peinlichste aber es war sehr peinlich paddel gedadelt oh, nee. da können wir alle nur verlieren habe ich so ein gefühl nee, wir können auch alle nur gewinnen indem wir ständig drehen nein, nein, nein, nein, nein. <laughs> oh, oh wow, Oh wow, wow, Oh, oh, oh. oh wow, Okay. Na gut, da so, haben wir jetzt hier irgendwie gewonnen. Ja, ja, aber nicht viel. Kommt zwei Münzen. Cool. Ja, besser als nichts. <lacht> okay. ich könnte nee, ich ich Was er geht da? Das ist keine 20 Minuten. Schüss. Da tut die äh, Tür ein Auf und zu machen, ne? Ja. Hmm. Oh. Oh, oh, oh, oh. hm. Whoop. Problem ist, ich den jetzt die Dinger hier. jetzt wieder von luigi klauen sollen egal er steht direkt vor dem stern glaube ich ich überlege gerade ob ich die türen für den zu machen soll oder nicht mhm. da habe ich keine münzen mann ja rüber nee, ja, nein, du, ne? nein! Nee. die doch zu machen müssen ey. <lacht> oh. denkst du mal du bist vorbereitet für irgendwas ey? Und dann ist es nicht der fall oh kugel chaos <lacht> alter wie ja, alle direkt auf mich <lacht> gehen! <lacht> Nein. Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh. Oh, <lacht> uh. wenn ich jetzt nur die Münzen ausgeben könnte, ne? Ja. Yeah. Hm. Like, Luigi. Ei, zwei. Nein. Oh, bitte, war mir direkt das wäre so toll. Halt auf den. Ich warte, der den ersten Stern bekommt hier. Ja. stehst. Moment. Bei der Mitte. Hm. Da geht das nur an. Muss ich gleich mal sehen. ich, also ich komme gehen auf jeden Fall oh. ich Mein Gott, eigentlich. wäre ich mich eigentlich? Mal sehen wo stehst du du stehst dort wenn du durch die rote tür kommst dann kommst du dahin ja, äh. Aber dann muss auch muss auch im nächsten noch die blaue tür offen sein Ja, oh voll hoch würfeln dann bin ich noch voll ja. gut drin, Das war mal die Situation für mich. Ich möchte erstmal die Karte sehen. Stehe Stehgebaut. Was ist überhaupt offen? Und wer ist eigentlich Paul? Ja, <lacht> mit Aspen. Ja, was ist hier mit Aspen? Da ist schon immer <lacht> mehr ran, da kommt's nicht. <lacht> aber es ist, ist nicht verloren. Noch Wir sind fast genau gleich nah dran. Ja. Wir eine höhere Zahl würfeln im nächsten Zug. Genau. 3, 4, 5. Mhm. Ich irgendein CPU. Oh, whoops. Oh. Schöge Gucke, ich bin versehentlich auf einen Homeclock gekommen. Oh, ganz ah, ganz oben links. Das war ja für mich jedenfalls gut. Ab die geht an mich. Hm. ich wert war, aber danke. Ja. So ein Glück müsste ich haben für den Rest des Spiels. Okay, okay. Na, Man wendet sich nicht nee, gegen von mir nein. Nein! Luigi. Du kannst doch nicht mal würfeln danach. Nein. Das ist jetzt so nicht der Zug. Nein! <lacht> <lacht> nein. <lacht> oh, oh schon wieder die kippeligen Rahmen. Die sind so kippelig. Oh. Ich mal da doch ein Best auf. Ja, komm, irgendwie passieren viel zu coole Sachen. Ja, also ich bin immer für ein Best of. Nein, nein, verdammter Dreck. Oh, mein Bild ist so ruiniert. Ah, ruiniert. Ja, ja davon alles vorbei. Sehr gut. Ja, hab ich habe gewonnen. Ja, ich hab gewonnen also oh, ich wollte meinen meine weißt du, äh, äh, äh, super krassen skills auspacken ja. die aber nicht da waren ja eine bettel 8 okay oh, du hast jetzt 20 münzen tschüss oh, der hat Kraft, ja. ja ich wollte gerade sagen er hat nur drei münzen hm. Mario, mein Bruder, leih mir etwas Geld. Nein. Familie leiht sich gegenseitig Geld. Nehmt mir ein, einfach zehn Münzen weg. Okay. Danke. Komm. Oh. wird die Tür für mich aufmachen. Oh nein, hier gerade. Ja, du hast doch... 50. Ja, ich, ja ich, ich will aber keinen Stern. Noch nicht. Warum nicht? So, jetzt am besten noch eine 1 oder eine 2. Okay. Ah, oh, nee. Dann kriege ich ja nicht mal... Krieg ich ja nicht mal im Stern hier auf, von dem... Oh. So, jetzt muss ich mal in die andere Richtung gehen. Dann finde ich besser. Hoffentlich. <lacht> ja, in die Richtung kann ich drehen, <lacht> nur in die andere nicht. Ab, okay. okay. Schauen wir uns auf einen Stern. Sie besteht. Okay, geht steht hier wegen der Verbindung. Oh. Okay. Oh, Und oh, nee. So. Jetzt war nicht warum du dir so schade warst, den Stern zu planen aber ich hole den Stern. Dann hol dir den Stern. Dann hol ihn dir doch. Ja, dann hole ich mir ihn auch. Ja, hol ihn dir doch. Ja, mache ich auch. Ja, mach doch. Ja, ich habe ihn jetzt. Da ja, habe ich ihn doch. Holt mich für dich. Ja, mich auch. Ja. Was habe ich meine. Jetzt habe ich ein fünflemmelt zum wieder zurück. Dann. <lacht> wenn sie mir wieder weggenommen. Ja. Bomskipball. Ja, die Tiere gegen die bleiben Ja. Ich habe noch keine Ahnung vom Bomskipball. Ja, die Tiere haben doch gar keine Ahnung. Du, ich fass das an, du kannst damit nichts anfangen. Uh, hey. Danke, ja okay so schwer Spiel ja genauso lief es ja letztes Mal auch haben ne? ich war auf dem ersten Platz ja so ziemlich ne Und dann durch irgendwelche kosmischen events strahlungen bin, bin ich dann irgendwie letzter geworden weil nicht letzter was zweiter er ja. Ja, war erstes spiel ja, ja welche spiel darf ich spielen pedalen power ja pedalen power hm. muss sich seinen Erzfight nee, keinen stellen <lacht> Mama Mia. Mama Mia. Mario Mario Mario oh. Mario Mario oh. Mario und irgendwie in Charakter hier ja oh Mario Mario jetzt anstatt einfach das Licht machen warum ist der nicht einfach weggerannt ja wollte ich gerade sagen oder warum hat es sich nicht einfach umgedreht? Ja, ne? Ja! Okay. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, etwas glück kommst du da nicht hin ne? ja. das wird das sind das nämlich hier, hier so ein taktisches spiel wie, wie man das machen muss mit den türen ja. Ja, und das ist halt das coole daran vergrabener schatz wir müssen wieder buddeln hey, was machst du da buddeln hier patrick was machst du denn da buddeln Das war mit dem Recht. Ja, ich habe nichts. Stimmt hier, ne? Stimmt hier. Stimmt hier. Nein! Bound it! Das gibt's doch einfach nicht. Ich bin Schatzsucher. Mario ist es gewöhnt sich im Dreck um zu übrigens. Jetzt kommt der Kat. Nee. Kommt schon Nein. der katz Sind wir schon bei haben wir schon zehn Runden gespielt? Ja. Gute Sache. Ja, das ist wunderbar. F <lacht> Na gut. Ja, dann bis zur nächsten Folge und ciao. Out.